Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video äh, verwende ich nicht viel Schnitt. Ich mache jetzt einfach eine Audiospur, die ich minimal bearbeite, wo ich ein paar Redepausen vielleicht rauskatte, minimal und so weiter. Das war es aber auch, so wie. Ähm, denn ich merke, dass es langsam soweit ist. Ich muss mich vom Meinungsblogging verabschieden. Oder zumindest... Großen Teil, größtenteils äh, verabschieden, denn, und jetzt fange ich das ganze mal an, ich merke, dass ich so langsam gar keine Lust auf die Themen, die ich eigentlich vorhatte, habe, und auch auf gar keine anderen, ich merke, dass ich auf gar kein Video mehr, oder auf gar kein Thema mehr Lust habe, weil dieses ganze Meinungsblogging, ah, das wird langsam einfach langweilig für mich, das ist einfach, der Reiz ist nicht mehr da zu machen. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, äh, aus der Zuschauerperspektive, aber naja, ich fange etwas da vorne. Äh, von der ganzen Geschichte meines Kanals, weil man hat schon von Anfang an gemerkt, dass, dass ich öfter mal keine Lust mehr hatte, dann wieder Lust und dann wieder nicht. Also ich habe den Kanal eröffnet für Meinungsblocks und Reactions. Äh, Meinungsblocks habe ich am Anfang noch gar nicht so weit gemacht. Ich wollte es unbedingt machen wie Fire Golden, Just Nero und so weiter dass ich so oft wie möglich Meinungsbox rauskomme. Ist aber halt schwerer, als man denkt. Ähm, und Reactions, na, ja. ich, die einigen einige sollten vielleicht wissen, dass ich es nicht mag, schlecht oder wenig, äh, Videos mit wenig Aufwand zu produzieren und hochzuladen. Deswegen habe ich Reactions auch ziemlich schnell aufgegeben, ich glaube nach zwei oder drei Reactions. Vier vielleicht. Ähm, und ja, danach habe ich nur Meinungsbox gemacht, nach einer langen Pause. Ähm, ja, natürlich, ich habe jetzt 40 Abonnenten dadurch gemacht äh, und das erfreut mich auch mega und ich hoffe, dass auch jetzt die meisten noch bleiben äh, bei meinem nächsten Content. Ich weiß nicht, was ich mache, aber na gut. Ähm, nachdem ich die ganzen Meinungsblocks gemacht habe, ist vielleicht auch aufgewandt dass ich öfter mal am Donnerstag oder Freitag kein Video gemacht habe, wie angekündigt. Sondern vielleicht Entschuldigungsvideos etc. Oder vielleicht komplett ausgelassen, wie früher. Ja, da wäre ich auch schon beim nächsten Punkt, den ich mir notiert habe, dass ich mehrfach Ankündigungen für neuen Content mache und es dann nicht voll ja, ausgeführt habe. Ähm, das tut mir soweit auch leid, dass ich so viele Ankündigungen rausgehauen habe und das dann noch nicht gemacht habe. Ich muss mir garantiert was Neues einfallen lassen für YouTube. Ich weiß nicht was, ich muss aber schauen. Ähm, nach der Ankündigung habe ich halt wieder Minusblowing angefangen, auch wenn ich gesagt habe, ich möchte eher Neues machen. Ähm, ich denke mal, es wird jetzt auch langsam Zeit. Ich habe mir nie so viel Mühe gegeben, jetzt mal einen ja, dermaßen ehrlichen Texter jetzt mal ähm, rauszuhauen. Einfach weil pf, ich war mir unsicher. Ja, mittlerweile verspreche ich auch öfter, dass die Videos länger werden. Werden sie aber nicht. Sie werden einfach nur kürzer. Und da merkt man auch wieder, ich verliere die Lust an, äh, an diesem Meinungsblogging-Thema. Und ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen als Meinungsblogging. Ich hoffe, ihr könnt mich da auch soweit verstehen. Ähm, und deswegen möchte ich jetzt mal eure Meinung wissen. Was sagt ihr zu den ganzen Scheiß-Situationen? <lacht> Äh, würdet ihr lieber bevorzugen, dass ich weiter Meinungsbox mache, ähm, oder habt ihr eine andere Art von Wunsch, die ich so machen kann als ja, Video-Thema, hier und wieder. Ich möchte so alles machen, so, ja, außer Displays. Displays ist nicht so mein Ding. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu sagen würdet, wenn ich was ausprobieren, neues ausprobieren, vielleicht auch was ich mal ausprobieren könnte. Ähm und ja, damit war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ähm ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ciao.